Das Nummer 2 jetzt auch. Wir sind am Playa Chica. Schau, ich habe Kates Windsurfmaterial aufgebaut. Da geht mein Vater raus, er hat sich einen Wing aufgebaut und ähm, Kate fliegt da meinen Wing bereit. Geht Vater schon auf dem Wasser. Und äh, wir sind speziell hierhin gefahren, weil ähm, es draußen schon echt Welle gibt. Und hier, man sieht's, sehr schönes, flaches Wasser und das ist dann ideal zum schönen Üben. Also, geh mal los aufs Wasser. Hey, los geht's. Vergessen dein Helm nicht und dein Fußlauf musst du noch einstellen. Ja? Viel ja. Spaß! Nach einem herrlichen Tag auf dem Wasser am Wingen mit unserem Papas. Ja. Ist es abends immer, sind wir dann doch echt müde, so auf dem Wasser sein, Wind, Sonne. Mehr, das macht schon müde. Und dann liegen wir oft abends einfach gemütlich hier. Genau, Bus ich wollte gerade sagen, weißt du was dann hilft? Was? Schlafen? Ausruhen. Ausruhen, genau. Ja. Deshalb Kai hängt da wie eine Mit einem Buch. Am Lesen. Hier wird Tee gemacht. Ja. Und wir haben... Cracker. Äh... Cracker. Und dann machen wir so gemütlich und meistens geht um 10 das Licht aus. Weil die Augen nicht mehr offen bleiben können. Und zwischen 8 und halb, neun eigentlich gehen sie wieder auf. Sie wieder auf. Also <lacht> gute Nächte. Heute Morgen haben wir uns einen Wecker, oder ja, wir haben uns einen Wecker gestellt auf ja. 8 Uhr. Äh, zum Arbeiten dachten wir. Weil du vorgestern nicht gearbeitet hast. Wolltest du heute mehr machen? Mal früh aufstehen. Der Wecker steht Um 8 geklingelt. Hat oder? natürlich sehr gut geklappt. Schön ja. Wecker ausgeklickt und dann um 9 wieder aufgewacht. Ja. Ja, wir sind es nicht mehr gewohnt an Wecker und. Ja. Also, mit ihr, aufstehen. Die, die da so fleißig im. Äh, im Dunkeln auch sind. noch. Im Dunkeln und in der Kälte aufstehen. Super. Respekt. Respekt. Ja. Ihr könnt da echt was. Ihr darf stolz auf ihr sein. Genau. Aber, hey, die Tage werden wieder länger. Geht mhm. wieder aufwärts. Ja. Würdest du sagen, dann. Es wird besser. Weniger hart. Vielleicht. Mhm. Dauert aber noch ein bisschen. Ja, okay. <lacht> aber es ist doch immer ein besseres Gefühl, wenn die Tage wieder länger werden. Das Wasser kocht. Dann machen wir hier mal aus. Was wolltest du jetzt? Äh, Kurkuma? Kurkuma Tee, ja. Den Kurkuma? Der ist echt lecker. So, oh. Hier steht alles voll mit Pindakas. Wir haben wieder Vorrat bekommen von Kais Eltern aus Holland. Das wird jetzt getrunken: Kurkuma-Tee mit Apfel und Zimt. Echt lecker, schön frisch. Das gibt's jetzt. Hey, isst du jetzt alle Stängelchen, während ich Tee mache? Und lässt mir nichts mehr übrig. Ich lasse dich auch was übrig, aber ich muss schon sagen, machen schon süchtig. Die also, sind lecker, so ne? Die sind lecker salzig. So so. Mit Salz und, was sind das, so Sonnenblumenkerne drauf, glaube ich, ne? Ne, Erdnüsse. Höh? Nein, nein, Sonnenblumenkerne. Aber auf dem Bild sind Erdnüsse. Echt? Vielleicht sind die aus Erdnuss gemacht, weil da sind keine Erdnüsse drauf. Denn ich schmeckt auch kein Erdnuss. Ne. Aber mach mal langsam, ich will auch noch was. Ja. Der Tee ist fertig. Ich habe mir noch ein paar Stängelchen gesichert. Und jetzt kann ich auch gemütlich. Lesen, sitzen wir gegenüber voneinander. Gibt's noch ein stängel hier für mich? Nö. Gar nicht mehr. <lacht> Einer vielleicht. Okay. <lacht> Einfach zum Abschließen. Zum Abschließen. Danke, okay, ich gebe ja. dir noch einen. Hallo, hallo. Hier sind die vom Berlus. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind wieder aufgestanden. Kate war schon schnell rausgehüpft. Ich hab schon Kaffee Und gemacht. hat hier uns da Kaffee schon gemacht. Steht fast bereit. Das zieht Heute noch. Heute müssen wir wieder selber Kaffee machen. Gestern, oh, wurden wir verwöhnt. Da ging um 20 nach 9, gegen die Tür hinten Und dann stand der Nico mit zwei Cappuccino vor dem Bus. Hat er für uns lecker Milch aufgeschäumt. Der hat eine gute Kaffeemaschine dabei im Bus. Ja, das. Das war auch nicht schlecht. Nico, danke. Wir haben richtig von Genossen. Schade, dass du jetzt fahren musstest. <lacht> nicht ja. nur deshalb, nicht nur wegen dem Kaffee. Nee. Kaffee ähm, genießen wir jetzt trotzdem, auch wenn wir die selber machen müssen. Ja. Ich konnte jetzt zumindest auch liegen bleiben. Morgen bin ich dann wieder Morgen dran. dran. <lacht> ja. Jetzt schneiden wir ein bisschen Vlog. Oder Flock zumindest Kate schneidet Vlog, damit der Sonntag wieder rechtzeitig hochgeladen werden kann. Genau und ähm, ich äh, arbeite währenddessen ein bisschen und ich glaube dann warten wir einfach bis die ähm, Hecktüren wieder geöffnet würden. Ja, das war immer Job von meinem Vater die letzten Tage eigentlich ja die hat dann äh, so bei Sonnenaufgang oder wenn die Sonne hoch genug stand zum rauskommen äh, wird die Hecktüre geöffnet ja. und äh, das war von uns dann Zeichen rauszukommen eigentlich wenn hinter uns Bus haben wir immer gefrühstückt da da ist der beste Platz in der Sonne und äh, <lacht> da haben wir dann gesehen, wie unsere Eltern oder Väter tatsächlich die den Tisch decken oder gedeckt haben. Und da wussten wir, okay, jetzt. Wenn der Tisch gedeckt ist, können wir auch schön. Jetzt dürfen wir rauskommen. <lacht> ja. Also ja. das war richtig gut. Deswegen schaffen wir jetzt noch ein bisschen und warten da mal auf den Moment. Auf das mal wird, mal, ja. wird der letzte sein, weil morgen reißen deine Eltern ab. Heute? Nach dem Frühstück. Heute, nach dem Frühstück. Ja. Heute, ja. Oh. ja, dann sind nur noch meine Eltern da eine Woche und äh, dann geht es auch echt wieder weiter. Also, dann es weiter. Ja. Schade, ja. also, ich freue mich, dass es weitergeht, aber schade, dass die Eltern gehen. Ja. war sehr schön. Oh, sehr, sehr schön. Wir ja. haben es echt genossen mit euch. <lacht> ähm, okay, schaffen wir mal. Ja. Da Kommt er? Äh, und er war schon einkaufen? Aha. Mit guten, ja, Morgen. guten Morgen! Hallo! Was schon einkaufen? Du einkaufen. Können wir rauskommen? Können Könnte rauskommen? Das Frühstück wird gleich gerichtet. Ich sehe es und die Sonne ist auch schon raus. Die Sonne ist auch schon da. Ja, Herrlich. Sehr gut, gell? Ja, Aha. nicht schlecht. Das ist Nummer 2 jetzt auch. Ja. ja. Da warten wir mal, bis Frühstück gerichtet wird. <lacht> ja, bis wir rauskommen. <lacht> Ja, ja. Hey, was passiert hier, Schatz? Naja, mein Anzug ist K.O., oh, der ist echt komplett kaputt. Den habe ich schon mal ein paar Mal versucht zu nähen und so. Ja. Aber und das, der Nacken ist auch ausgerissen. Der ist ne? <lacht> das ausgerissen, ist schön. Also, das muss eigentlich da zusammen sein. Ja. Der ist jetzt echt durch. Aber ich muss wieder verwerten. Wir mhm. haben da so Folls, die sind so aus Carbon, ziemlich empfindlich. Also die muss man schon geschützt lagern. Und ähm, ich baue jetzt deswegen vom Neopren mal eine. Eine Hülle. Hülle. Für den Bing, dann brauchen wir nicht alles Styropor und so in ja. der Tasche, weil das windet immer. Ein bisschen zu groß davon. und groß auch. Viel Platz braucht das. Ja. ja, deswegen ja, das äh, wird ein bisschen gebastelt. Bastelstunde. Bastelstunde, genau. Und während wir am Basteln sind, ist auch meine Mutter da am Basteln. Schau mal, was sie gestrickt hat. Ah, ist das nicht süß, süß. von meinem kleinen Neffe? Ah, goldig mit den Knöpfen. Richtig schön. Süß. <lacht> uh -huh. Ohne Anleitung, ne? Ja? Ja. Hast du es gestrickt? Mhm. Einfach so. Der Sohn bastelt mit Neo und die, die Oma ist am Stricken. <lacht> Bohrdinger haben das jetzt geschützt ähm, aber es wird schon langsam ich mache das Ding noch irgendwie ein Deckel dafür und äh, der Rest ist schon irgendwie in seine Hülle und da geht es alles zusammen in den Sack und da muss es gut geschützt mitgenommen werden können ja, machen wir mal fertig fertig das ist alles, was noch von meinem Neo übrig ist, oder zumindest das Stück würde ich auch noch aufheben, vielleicht kann ich da noch was mit, das schmeiße ich weg. Und der Rest ist alles verwertet. Und schau, schön eingepackt. Alles in so einzelne Teile. Ja, ich bin nicht der Beste in Fernähen, aber äh, so. Das ist doch eigentlich ganz gut geschützt und einfach eingepackt und spart echt einiges vom platz schau ich habe da normal war es ganz voll und jetzt habe ich noch einiges übrig also ich bin ganz happy Toppi Toppi. und währenddessen passiert hier auch so einiges kate was machst du sauber sauber machst du dringend nötig ja. die lasten tage da hat es jetzt hier angefangen diese plastikteile haben zum teil geschimmelt okay die Schimmelluft im Bus und so. ich das ein bisschen an Ja, ekelhaft. Aber es geht gut zum Abwischen, wenn wir das jetzt gut trocknen lassen. Und einfach mal wieder hier die, die äh, Teppiche habe ich rausgenommen, rausgefegt und den Teppich gewaschen Ach. von Hand. Ja. Irgendwann ist so ein Punkt und denkt, jetzt muss es Jetzt ziehen. muss es echt. Und das ist jetzt dann. <lacht> Kein Wind, gutes Wetter, das alles trocknet. Perfekt. Okay, dann viel Erfolg hier. Hier wird ausgeparkt, muss ich schon echt schauen, weil hier sind so Mauern und dahinter ist auch ziemlich eng, also langsam wir helfen und dann verabschieden wir uns von Kate's Eltern. Es hat geklappt, der ist raus. Wir sind ein kleines Stückchen ähm, vom Camping weitergefahren. Was abends sind wieder. Es, äh, Fünf Kilometer maximal. Vier. Maximal. Echt ja. nicht weit. Wir nicht dachten, weit. Hier, sind, oder hier sind oft bessere Wellen, um hier jetzt noch abends Wellenreiten zu gehen und du mit dem voll. Ja. Ja, Wellen sind aber sehr, sehr klein. Ähm, mit dem normalen Wellenreiten soll ich noch nichts. Vielleicht, Vielleicht geht's mit noch geht es dich noch weiter. Vielleicht geht es noch feulen. Ich schaue erstmal einfach meinen Vater zu, wie er hier rumbadelt mit seinem Surf. Und äh, sonst genieße ich so ein bisschen der ja, Abendwahl. Es ist echt warm jetzt, ohne Wind. Der Wind war eiskalt heute Morgen. Jetzt ist es echt herrlich und es so ist eine schöne Stimmung abends immer. Man hat einen mega Blick auf Tarifa. Und aber auch Marokko sieht man heute richtig. Ja, man sieht wirklich echt die Städte und die Windmolen alles. und so, die alles da dastehen. Ja. Verrückt. Das so. Atlasgebirge haben wir einen Blick drauf. Mhm. Ja. Und jetzt müssen wir uns auch erstmal wieder dran gewöhnen, das Leben ändert sich jetzt wieder. Meine Eltern sind heute Vormittag gefahren. Ja. Es wird leerer auf dem Platz. Genau, wir sind ja noch eine Woche da und dann ja. nächste Woche fahren wir auch vom Camping und geht geht's Reisen wieder weiter. Jetzt also wieder da rein. könnt ihr auch wieder schön. gespannt sein, weil genau. so schnell ein Tag auch wieder vorbei geht. So schnell geht auch diese Woche wieder vorbei und äh, wir haben es genossen. Ich hoffe wir haben es sehr genossen. Ihr auch Seid mit der Familie nochmal schön. Ja. Wir werden sie vermissen. Ja. Für diese Woche Und verabschieden wir uns. Ciao. Dann sehen wir uns. Es war die erste Woche 2022, oder? Ja, es war die erste Woche. Erste Woche 2022. Ja. Hat gut angefangen, muss ich sagen. Für ja. euch hoffentlich auch. Ja. Bis nächsten Sonntag. Bis nächsten Sonntag. Dui, dui. Dach, dach.